Hi. Erstmal doppel Peace every day every night. Euer Tanzpilot ist mal wieder für euch da every day every night. Jo Leute, ich wollte zusammen mit einer Freundin streamen. Dabei wollten wir ein paar Trash Games zocken, ein bisschen im Netz trollen, aber auch auf den Chat eingehen und hauptsächlich auch noch labern. Ich denke mal, das wird richtig nice. Ich freue mich über jeden Abonnenten, der vorbeischaut und hoffe mal, dass ich mehr als 0 Zuschauer bekomme. Naja, weniger ist auch nicht so schlimm. Und donatet mir was, ihr Arschlöcher. Ah, ich werde reich. Wer Bock hat, kann am Freitag, den 4.11. um 20 Uhr auf Twitch vorbeischauen. Link zu meinem Twitch-Account findet ihr unten in der Videobeschreibung und das ist auch so ziemlich der einzige Link, also könnt ihr euch da gar nicht vertun. So, ich gehe jetzt erstmal pennen, ich habe die Nacht durchgemacht und bin total übermüdet. By the way, als ich das Video versucht habe auf dem Laptop von einem Kollegen zu rendern, ist ihm einfach mal das Ladekabel durchgeschmort. So viel dazu, Prostitution, ich bin raus. Ach ja, und äh, bevor ich es vergesse, wenn du den Stream nicht guckst, dann bekommst du Ebola.